Oh Junge, hallo was geht Leute und willkommen zu einem neuen Video, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, aber der Trailer, ein Gameplay Trailer zu Nier Reincarnation wurde gedroppt, ähm, das Smartphone Game von Square Enix für, ähm, für das Smartphone und man hat ja in dem letzten Trailer nicht wirklich viel gesehen an Gameplay, nur dass es halt angekündigt war und halt ein paar Bilder und jetzt gibt es endlich einen richtigen Gameplay Trailer und den werde ich mir jetzt reinziehen, aber oh, ich bin richtig hyped, das soll ja Free to Play werden, ne? Oh, ist das gut, ich freue mich so. Near Project for Smartphone. Oh, nette Grafiken. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre eher so ein, so ein 2D-Game oder so, aber geil. Das ist 3D. Okay, warte mal. Wir spielen ein kleines Mädchen und da fliegt ein Geist nebenher. Okay. Äh, ich versuche gerade, die Gebäude zu analysieren. Sehen aus wie... Weiß ich nicht. Ich kann jetzt nicht den Bauart identifizieren oder sagen, ob das jetzt... Ähm, oh, ob das jetzt äh, in der modernen Welt spielt oder in der Fantasy-Welt oder irgendwie in der Vergangenheit, in der Antike oder so. Okay, man läuft halt sehr viel. Witzig finde ich, dass man in jedem Nier-Game irgendeine Art von Begleiter hat. Tatsächlich. Ist mir ja vorher noch nie aufgefallen. Oh, es sieht aber schön aus. Wirklich. Hat zwar einen sehr sepiafarbenen äh, Farbstich, aber ist halt typisch für, für das Nier, das Originale. Ich glaube, das war auch sehr sepiafarben. Die Frage ist nur, was genau macht man da jetzt? Außer rumlaufen. Kämpfen? Ich weiß nicht. Ich glaube, es sieht nicht so aus, als ob man da kämpft. Aber ich muss sagen, die Grafik ist schon ansprechend, dafür, dass es ein Free-to-Play-Smartphone-Titel sein soll. Wie war's das? Nee. Nier Reincarnation. Developed by Appleboard Crafted Designed by Side Destination. War's das? Da kommt dann noch viel mehr, oder nicht? Memories. Memories? Memories an wen? An Nier? Okay, jetzt haben wir die Ausschnitte aus, ähm aus dem Teaser. Longing. Hm. Okay, jetzt zeigen sie einfach nochmal genau die gleichen Szenen wie aus dem Teaser auch. Ich glaube nicht, dass jetzt was Neues kommt, ne. That is the place they call the cage. Okay. War's das? Das war's? Hm. Okay, das, das scheint, scheint gewesen zu sein. Okay. Vielleicht sieht man hier noch mal was. Nee. Auch nicht. Ha, ha, ha. Okay. Ich bin ein bisschen Hyped tatsächlich, ähm, allein wegen der Grafik, wegen der Optik des Spiels. Es ist zumindest kein 2D-Plattformer oder irgendwie sowas wie, wie Kingdom Hearts Unchained Key oder Project Xehanort, wenn wir schon bei Square Enix sind. Okay, ich meine, es eine 3D-Optik. Es sieht ganz cool aus. Ähm, man hat jetzt aber nicht so viel gesehen, um da wirklich einen großen Hype zu erzeugen, außer halt ein kleines Mädchen, das die ganze Zeit irgendwelche äh, Wege lang gegangen ist. Man sieht halt viele Ruinen, typisch Nier, und einen Geist, der neben einem schwebt. Was dieser Geist jetzt mit all dem zu tun hat, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, dass sich das Gameplay ein bisschen über das, über das einfache Laufen hinaus erstreckt. Weil das wäre dann sonst, glaube ich, ein bisschen langweilig, wenn man die ganze Zeit nur läuft. Ähm, ich hoffe, man kann auch noch ein paar Sachen machen. Aufgaben lösen, vielleicht Rätsel lösen. Mal schauen. Ich bin gehypt, wirklich, aber mit Vorsicht. Weil man halt noch nicht so viel gesehen hat. Mal schauen. Äh, danke fürs Zuschauen, Leute. Ähm, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich mache zu jedem Trailer natürlich eine Reaction. Äh, vielleicht kriegen wir dann auch noch mal möglichst bald ähm, einen Trailer zur Remastered-Version von, ja, von Nier Replicant. Das wird ja jetzt auch remastered und soll am 22. April... Moment, ich check mal kurz meinen Terminkalender. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Bullshit erzähle. Ja, am 22. April, die genaue Uhrzeit weiß ich noch nicht, gibt es einen Stream von Platinum Games in dem wahrscheinlich vielleicht ein neuer Trailer für Nia äh, Replicant gedroppt wird. Mal gucken. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Also, man sieht sich beim nächsten Video. Haut rein, Leute. <lacht>